Mit einem Event, das ebenfalls an dieser denkwürdigen Stätte verstanden gegangen ist, eines großartigen Sprochenes, und, und äh, wenn Sie das Lied hören, dann wissen Sie und um wächst. Wir can't uns, is in den Six months in the world, yet out with the great still, shall start at morning,